Song benutzen. Wenn ich jetzt so einen Agar Agario Rap Song schreiben würde, dann würde ich so anfangen mit A G A R .io. Ich nimm dich und spiel's auf dem Klo, und so mit A G A R i O. Ich nimm dich und spiel's auf dem Klo, und so mit A G A A G. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A Gario-Rap-Song schreiben würde, dann würde ich so anfangen mit A, G, A, R, O Ich, nehm dich und spiel's auf Dann würde ich so anfangen mit A, G, A, R, O Ich nimm dich und spiel's auf dem Klo Dann würde ich so anfangen mit A, G, A, R, O ich, ich, so ich nimm dich und spiel's auf dem Klo So in etwa wird das klingen schon wieder fast eine halbe Stunde hier.